Wir sind an einer der markantesten Stellen für unsere Zeit in der Apostelgeschichte gelandet. Ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 16, als Paulus mit seinen Mitarbeitern gerade bei der Bekehrung, der Lydia dabei gewesen ist und wie dann eine Frau mit Wahrsagegeist hinter ihn hergelaufen ist, bei der Straßenevangelisation oder beim Einkaufen, ich weiß nicht, wahrscheinlich war er da äh, bei Netto unterwegs und dann steht die Frau an der Kasse und ruft, oh gelobt sei der Herr, da kommt derjenige, der durch das Evangelium den Weg in die Ewigkeit zeigt. Ich hätte gesagt, Halleluja, das ist günstig bei Netto, da kann ich direkt predigen und direkt noch eine Bekehrungsrate an der Kasse mitkriegen. Aber Paulus sieht sich das an und dann sieht er dahinter das Dämonische und gebietet, die Frau wird freigesetzt und damit hat dieser Mann, der diese Frau als Sklave vielleicht gehalten hat, seine Einnahmequelle verloren. Und hier setze ich mit dem heutigen Text ein und versuche den in unsere Zeit hineinzubringen. Als aber ihre Herren sahen, ich lese ab Vers 19, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadthaltern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkündigen Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Das Volk wandert sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, dass die Grundmauern des Gefängnisses wanken und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie hinaus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen glaubt an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und all die seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich glaube, keinem von uns ist diese Geschichte unbekannt. Und doch hat sie extrem viel mit unserer Zeit, mit der Geschichte der Menschheit zu tun. Es ist ja festzustellen, ganz am Anfang steht, die sind mit dem Herrn unterwegs. Genau aus auftragsbestimmt tun sie Zeichen und Wunder. Und ein Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist in Matthäus, Markus 16, 17 und 18, 17 und 18 geschrieben. Diese Zeichen aber werden folgen denen, die da glauben.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 Ich habe lange in meinem Herzen bewegt und ich habe gesagt, warum haben wir so viel Schwache und wir legen doch Hände Ne, dürfen wir ja bei Corona nicht, aber wir könnten ja eine Fremdbestäubung machen, so über die Distanz. Geh hin nach Hause. Wo ist unsere Gemeinde, wo ist die Gemeinde Jesu Christi unterwegs? Was ist mit uns passiert? Aber hier sehen wir, die gehen noch los und dann erleben sie mittendrin diese Ungerechtigkeit. Ich hätte ja verstehen können, wenn sie uh, eine Klage am Hals gehabt hätten wegen Geschäftsschädigung und hätten dann entsprechend einen Obolus bringen müssen. Aber nein, sie werden genommen, sie werden geschlagen, sie werden misshandelt, sie werden in den Knast getan, obwohl sie Gutes getan haben. Und hier geht es in dem Psalmen dann, Herr, warum geht es den Ungerechten so gut? Bei uns auf dem Land hieß es immer, der Teufel scheißt auf den größten Mist. Das heißt, wer eine Menge Unrecht tut, der kriegt auch noch immer was obendrauf. Und ich dachte, das ist ja ein Bild für unsere Gesellschaft. Letzte Woche habe ich meine erste Impfung gekriegt. Und während ich so die Spritze reingerammt kriegte in meinen Arm, was gar nicht so weh getan hat, dann habe ich gedacht, man wie viel ist im Dritten Reich als versuchsmäßig an unschuldigen Leuten verspritzt worden? Und dann sehe ich dann wenig später am Abend noch eine, eine Sendung äh, über die Kinderversuche, die hier in Berlin in Heimen auch durch die Charité durchgeführt worden sind. Bis in den 70er Jahren hat die Chemieindustrie noch in Deutschland an Kindern Versuche gemacht, die in Heimen waren. Ich habe gedacht, welche Ungerechtigkeit. Gott! Ich schaue mir das an, wenn ich die Geschichte des IS lese. Oder ich sehe die Sendung von... Menschen in den Philippinen, die für Amazon und Co die, die, die, die, die Sendungen kontrollieren müssen, was gelöscht wird oder nicht. Und die erzählen dann, dass einige von ihnen nach einer der Zeit Selbstmord gemacht haben, weil sie die ganzen Morde, die ganzen Köpfungen, die ganzen Selbstmorde nicht mehr sehen konnten, die sie immer löschen mussten. Und sagen, Gott, wo sind wir denn? In welcher Gesellschaft diese Ungerechtigkeit? Gott! Woran liegt es? Und diese Frage kriegen wir auch von außen ja gestellt. Ich sehe diese Ungerechtigkeit, wenn Brexit mit Lügen durchgeführt wird, wenn ein Trump über Jahre Lügen verbreiten kann, bis zum geht nicht mehr. Wenn ich in unserer Gesellschaft sehe, wie manche QM-Bewegungen Lügen verbreiten, Ängste auslösen, was ist dann eigentlich los? Wenn Leute, die mit Kinderpornografie umgehen, eine milde Strafe bekommen, was ist das? In welcher Gesellschaft bewegen wir uns? Nur weil ich Fußballnationalspieler war? Ich gehe weiter runter und frage mich manchmal, warum haben wir in christlichen Familien noch Streit? Warum werden christliche Ehen noch geschieden? Das sind doch getaufte Leute, das sind wiedergeborene Leute. Warum streite ich mich mit dem einen oder anderen von euch? Oder wie hat mal jemand gesagt? Ich kann mit jedem, aber nicht jeder kann mit mir. Versteht ihr? Warum ist es so? Und dann kommt eine Erbschaft und dann stellst du fest, du hast so einen dicken Hals. Oder ich gehe noch weiter runter, fahre einmal mit dem Auto und mit dem Fahrrad durch die Stadt. Geh einmal spazieren derzeit. Wie ich mich über Fahrradfahrer aufrege, dann bin ich auf einmal das schwächste Glied und dann fragst du die Fahrradfahrer, die regen sich über die Autofahrer auf. Und wir sind doch Christen, wir sind doch wiedergeboren, warum kriegst du noch einen dicken Hals? Das ist die Sache, diese Ungerechtigkeiten, die da sind. Und wenn du dann abends noch dein Kopfkino hast, das alles nochmal hochbringt und du nicht schlafen kannst und dann nochmal die Argumente durchgegangen werden muss, und dann, na, am besten du gehst dann zu den Politikern über, die sowieso alles falsch machen. Hier haben wir so ein klassisches Beispiel der krassesten Ungerechtigkeit, die irgendwo geht. Die Frage ist, welche Lösung bietet uns hier die Bibel an? Und die ist mir wichtig, lange Vorgeschichte und ich will die Zeit auskaufen. Das Erste, was ich ganz klar sehe, das ist mein böser Charakter. Der ist an vielen Dingen absolut schuld. Die Bibel sagt, ich mangel des Ruhms, den ich vor Gott haben sollte. Sie sind allzumal Sünder. Und wenn du deinen Charakter nicht ansiehst, wenn Streit, wenn komische Meinungen hochkommen, wenn du die Ungerechtigkeiten dieser Welt ansiehst, wenn du nicht erst vor deiner Tür kehrst, hast du schon verloren. Das wird hier wenig angesprochen, nur indirekt, dadurch, dass eine Frau freigesetzt wird und dann die ganze Ungerechtigkeit bei dem Besitzer, der Markt und bei dem Volk auf dem Marktplatz auftritt. Die hatten Wut ohne Ende. Die hatten allen verbogenen Charakter. Und ihr Lieben, über die Jahre bin ich oft zu Gemeindeberatungen hinzugezogen worden. Und dann habe ich gedacht... Und das sind die Heiligen, ja, gute nacht -Hütte. Und dann habe ich mich dabei gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, Paul, wer bist denn du? Und wenn Marianne da sitzt, die weiß, was in 40 Jahren und mehr Ehejahren von einem verbogenen Ehemann alles gekommen ist. Ich meine, hier bin ich ja immer freundlich. Und dann sehe ich, in mir wohnt nichts Gutes. Wenn du meinst, der Mensch hat einen guten Kern, hast du schon verloren. Wenn du meinst, nur weil du wiedergeboren bist, ist damit alles paletti, dann beginnt erst die Heiligung. Paulus sagt ja, bevor ich äh, Christ wurde, hatte ich überhaupt kein Problem, aber dann kam das Gesetz und dann verstand ich, wer ich wirklich bin. Du wirst irgendwann vor Gott stehen müssen. Also der menschliche Charakter ist uns wohl allen klar und ihr Lieben, lasst mich ein Ding so von Herzen, das steht hier nicht so auf meinem Skript drin. Aber wir haben in den letzten Monaten sehr häufig Predigten gehabt, das habe ich mit den Ältesten und im Leitungskreis am Dienstag noch geteilt. Und am Ende war immer so, wir müssen umkehren und müssen Buße tun, müssen unsere Knie beugen und dann sind wir aufgestanden und haben gesagt, Mann, das war eine gute Rede, ich muss mir das unbedingt von Martin noch mal merken, was hat er ja nochmal einen Spruch, irgendwas mit, mit dem Erdbeerfeld, irgendwas war dann so, ja jeder hält am Erdbeerfeld oder so. Dann, dann habe ich diese Dinge im Kopf, aber ich habe ganz vergessen, dass ich eigentlich nur auf, an die Sünderbank gehen müsste und sagen, ich habe nicht. Wenn ich den Maßstab von Markus 16 annehme, dann muss ich sagen, ich muss mich als Gemeinde ganz tief beugen, weil ich sage, wir haben es nicht. Ihr Lieben, wenn wir nicht an diesem Punkt kommen, dass wir wirklich eine bußfertige Gemeinde werden, nicht weil das von vorne angeordnet wird, sondern weil der Geist uns das in letzter Zeit so häufig gesagt hat, werden wir keine Schlacht mehr gewinnen können. Aber ich wollte noch auf was anderes zu. Wir sehen in dieser Geschichte, dass plötzlich sich jede Menge dämonische Mächte aufmachen. Dämonische Mächte, die aufgehen. Weil du kannst ja nicht erklären, warum an Kindern medizinische Versuche gemacht werden, warum so viel Lüge da ist in unserem Land, warum so viel Ungerechtigkeit da ist, wenn du nicht hinter die Fassade guckst und sagst, okay, das sind dämonische Mächte. Paulus beschreibt das ja, das könnt ihr nachlesen im Epheserbrief. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewaltigen in den Lüften. Diese dämonischen Mächte, die bestimmen unseren Rhythmus in dieser Stadt, die bestimmen nicht nur bei der Walpurgisnacht, nicht nur am 1. Mai, sondern die sind absolut präsent. Ich gehe einmal durch die Stadt und ich weiß, ich habe eine ganze Zeit lang, wenn ich irgendwo unterwegs war und kam mit dem Flieger wieder in die Stadt rein, ich habe manchmal diesen Druck gespürt an dämonischen Mächten. Und ich weiß von Praktikanten, die aus den USA und ein Praktikant, der aus dem Schwabenland kam und bei uns Dienst tun musste, die sind so wie sie in Berlin waren, körperlich so krank geworden, dass sie wieder zurück nach Hause mussten und von Stund an zu Hause waren sie wieder gesund. Ich spreche nicht, dass dein Charakter nicht geheiligt werden muss. Aber ich spreche, da gibt es eine dämonische Macht, die über uns und auch über unsere Gemeinde und über unser Volk regiert. Und schwierig wird es, wie in dieser Geschichte, wenn A und B, wenn ein Charakter und das Dämonische zusammentrifft. Dann gibt es Misshandlungen körperlicher Art, dann gibt es seelischer Art. Und manche, die hier sitzen, die sind so misshandelt worden, dass sie bis wenn Gott nicht irgendwo Gnade schenkt bis in die Ewigkeit, bis sie an die Tore der Ewigkeit klopfen mit diesen nachfolgenden Dingen der dämonischen und der rein menschlichen, seelischen Art verletzt worden. Die Wunden sind tief. Und ich wünsche mir so sehr, dass da wieder Befreiung kommt. Und dann tritt dieser Missbrauch in dieser Geschichte auf und der ist in unserer Gesellschaft, der ist selbst in unserer Gemeinde präsent. Und Jesus drückt das mal so aus, er sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so steht es geschrieben in Johannes 15, 20, so werden sie auch euer Wort halten. Beides ist dicht gegeneinander und die Frage ist, was lerne ich daraus? Und jetzt wird spannend, das Ganze war Hinleitung zu den wenigen Punkten, was ich aus dieser Geschichte lerne für unsere Zeit. Erstens, bei Streit und Uneinigkeiten muss ich bei mir beginnen. Solange ich nicht meine Knie beuge, habe ich gesagt, kannst du noch so viel über dämonische Welt reden, wie auch immer, passiert nichts. Das Zweite, was ich rauslerne, ist, dass ich stille stehen muss, wenn ich es nicht ändern kann. Stille stehen heißt zu sagen, Herr, du bist immer noch in Kontrolle. Herr, du bist immer noch in Kontrolle. So wie wir alle jetzt hier mit Maske sitzen, wo wir alle noch unter diesen schwierigen Dingen liegen, egal woher sie gekommen sind, wir können sie im Moment gar nicht verändern von einem Augenblick zum anderen. Keiner von uns hat die Autorität und sagen, Deutschland sei frei im Namen von Jesus von Corona. Amen und zack, dann ist alles klar. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als bestimmte Dinge zu erdulden. Es geht nicht anders. Der Herr sagt nämlich, die Rache ist mein. Und dabei gilt es, sich in die Arme vom Herrn Jesus zu begeben, sich da hineinfallen zu lassen. Hier schaue ich mal auf. Paulus und Silas, sie sind geschlagen worden, Ungerechtigkeit, gehen 6 Uhr, 18 Uhr sind sie ins Gefängnis gebracht worden, in den Stock hineingelegt worden und dann sitzen die da. Der Rücken tut weh, die Ungerechtigkeit der Seele. Wir haben doch Gutes getan und was Schlechtes ist bei rausgekommen. Das Kopfkino läuft hoch bis zum geht nicht mehr. Sie haben Hunger, es ist kalt, vielleicht laufen die Ratten rum und knabbern sie langsam an. Das war ja kein Knast mit... SAT-1 Fernsehprogramm. Sie sitzen da und sie sagen vielleicht innerlich sechs Stunden lang, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich gehe mit euch in eine Geschichte rein, die ich in meinem Archiv liegen habe, die überschrieben ist, dreimal am Tag eine Stunde Gott loben. Pastor Wilhelm Busch im Gefängnis. Er schreibt, wir kamen damals nie in ein ordentliches Gefängnis, sondern in die Gefängnisse der Staatspolizei. Das waren Gefängnisse der besonderen Art. Ich hatte meistens mit einer Ausnahme eine Zelle, die so schmal war, dass ich, wenn ich die Arme anwinkelte, schon an die Wand stieß. Oben war ein Fenster, zwei Schritte hin, zwei Schritte her. Da werden sie nach zwei Tagen wahnsinnig. Nichts zu lesen, kaum zu essen. Ich dachte, ich werde verrückt in dieser Zelle. Doch dann erlebte ich immer dasselbe, das mir nämlich an der Grenze des dunklen Reiches aufging. Mensch, du gehörst doch dem, der dich erkauft hat. Und Gott lässt sein Eigentum nicht los. Ich kann es also nur so ausdrücken. Dann kam Jesus zu mir in die Zelle, in diese schmutzige Gestapo-Zelle. Da verlieren sie alle Schwärmerei. Da lernen sie die Realität. Da lernt man sein eigenes Herz kennen. Ich habe Zeiten erlebt, in denen Gott mir alle meine Sünden vorhielt, in denen ich sah, wer ich bin, ein verlorener Mensch. Aber dann sah ich Jesus für mich gekreuzigt und der Herr kam zu mir. Als meine Frau mich einmal sprechen durfte bei einer Verhaftung, sagte sie, wie siehst du denn aus, bleich, unrasiert und mager? Da sagte ich, Moment mal. Um euch muss man Angst haben. Wie viel Zeit habt ihr zum Beten? Wie viel Zeit hast du, um Gott zu loben? Mein Tagesablauf ist so. Von 7 bis 8 Uhr Gott loben. Von 8 bis 9 Uhr Fürbitte für andere. Von 9 bis 10 Uhr mir die Psalmen her sagen, die ich noch kann. Und von 10 bis 11 Uhr mache ich Turnübungen, damit ich nicht einroste. Von elf bis zwölf Uhr fange ich wieder an, Gott zu loben. Dreimal am Tag eine Stunde Gott loben. Meine Zelle war voll der Herrlichkeit Gottes. Ich sage, um euch muss man Angst haben, die mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes nicht mehr rechnet. Nicht um mich. Mein erster Teil, den ich sagen müsste, wie komme ich aus diesem Dilemma raus, wenn wirklich die Ungerechtigkeit über mich zusammenschlägt, ich fange an und muss mich in die Arme Gottes fallen lassen, mit meinem ganzen Schmerz ganz ehrlich umgehen, mit meiner beginnenden Bitterkeit umgehen, mit meiner Einsamkeit, mit meiner Hilflosigkeit. Und dann Lobpreis als Waffe. Kampfteil 1. Ich glaube, der erste Teil des Lobpreises, wenn es mir nicht gut geht, wenn alles schlecht ist, heißt die niederträchtigen Gedanken durch Lobpreis betäuben. In diesen Tagen, wie oft habe ich über Politik diskutiert, was alles falsch gemacht wird. Wenn ich diese Zeit aufwiegen würde, zu der Zeit des Lobens, wo ich Lobpreislieder gesungen habe oder gepfiffen habe, weil ich nicht so viel singen kann, dann sehen die Verhältnisse sehr schlecht aus. Wie oft habe ich über Dinge nachgedacht, die ich nicht habe. Und dabei gehöre ich zu den reichsten Leuten, die es auf der Welt gibt. Was ich plötzlich alles nicht mehr darf, was ich loslassen musste und, und, und. Diese Tage ist Tochter, Sohn und Enkelkind nach Nürnberg gezogen. Ich habe jetzt noch Muskelkater vom Umzug. Dann denkst du, jetzt hast du Familie mal in der Nähe, nicht in Indien oder in England verstreut. Du kannst mal Zeit damit nehmen und so weiter. Und dann stelle ich fest, über meine Verluste nachzudenken, anstatt Gott zu loben und zu preisen, weil er ist gütig und barmherzig und freundlich. Er ist langmütig und ich merke dann, wie schwer das fällt. Um 6 Uhr sitze ich da und denke über alles Mögliche nach und habe dabei noch nicht mal Kraft, meine Frau zu trösten, sie zu ermutigen weil ich in meiner selbst gefangen bin, Merkt ihr, es gibt so viele Dinge, die uns bedrücken können, die alles vernebeln können. Und dann stelle ich fest, Lobpreis bricht in die Dämonie hinein, die mich blockieren will, die mir den Frieden rauben will, die Freude rauben will und mich mitten in ein Gefängnis hineinsteckt, mitten im Stock zu sitzen. Vielleicht braucht es sechs Stunden, wie bei Paulus und Silas, um diese Ungerechtigkeit in dieser Zeit auszuhalten. Aber wenn ich wirklich nicht durchdringe und sage, ich entscheide mich, erst meinen fiesen Charakter beiseite zu legen, das Zweite, Gott wieder anzufangen, ihn zu loben und zu preisen. Ich werde im Gefängnis der Gestapo oder meines eigenen Ichs langsam verrecken. Merkt ihr, wenn ich die dämonische Welt wirklich besiegen will, wenn ich wirklich was dagegen setzen will, dann geht es nur darum, er bekommt alle Ehre und er schafft einen wunderbaren Ausweg aus allem heraus, aus allem heraus. Und wenn wir uns heute entscheiden würden, nicht so sehr über die Politik und über die Entscheidung zu diskutieren, ob wir mit Schnabeltassen durch die Gegend laufen oder nicht, das wäre mir vollkommen wurscht, wenn wir wieder die Zeit nutzen würden, zu sagen, statt dieser Diskussion, ich lobe und ehre Gott, was könnte passieren? Teil 2. Lobpreis gegen die Mächte der Finsternis. Ich habe immer mal wieder Gemeinden erlebt, wo im Vorbild des Gottesdienstes gesagt wurde: Und dir, Teufel, gebieten wir im Namen Jesu, verlasst diesen Raum. Ich sage: Wenn ich Teufel wäre, ich würde einen Lachkrampf kriegen. Ich sage: Weißt du, wer du bist und weißt du, wer ich bin? Der konnte sogar bei hier oben erscheinen. <lacht> Aber ich weiß, Lobpreis bringt Sieg über den Feind. Ich lese im zweiten Chroniker, wie Josaphat von den Feinden umgeben war und er stellte die Lobpreisleute an die erste Stelle und hatte den Sieg, weil Gott aufgestanden ist. Lobpreis und Anbetung bringt Sieg über den Feind. Egal wie deine Gemütslage ist, manchmal, glaube ich, sollten wir aus der Fürbitzeit aussteigen und in den reinen Lobpreis hinein und dafür hat Gott uns ja als Pfingstler das Zungengebet gegeben. Diese Zeichen werden folgen, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn du es noch nicht hast, wenn du dich immer danach gesehen hast, es ist jetzt eine Zeit, weil draußen wird es finsterer, die dämonischen Mächte werden zunehmen. Ich sage euch das, so steht es geschrieben. Und die Liebe in den Herzen der Menschen wird er erkalten. Wenn da nichts dagegen zu setzen ist, verlierst du. Wer in Sprachen reden, erbaut sich selbst. Nicht, weil das eine Motorik von Mantras ist, die du sprichst, sondern weil dabei Gott gelobt wird. In geheimer Sprache, die nur er versteht. Ich frage uns Charismatiker, ich frage dich, Paul, wie viel Zeit hast du in letzter Zeit genommen, nur in Sprachen Gott zu loben und zu preisen? Paul, warum habe ich dir das denn gegeben? große Klappe, was die Politik angeht. Wir lesen hier, die Mächte der Finsternis wurden gebrochen durch Lobpreis und Anbetung. Und ich glaube sogar, dass damit eine neue Freisetzung für das Evangelium geschaffen wird. Weil wenn du nicht mehr gefangen bist, in deiner eigenen Bedürftigkeit, in deinem eigenen Kopfkino der Ungerechtigkeiten dieser Zeit, in deinen eigenen Verlustängsten, die da sind, sondern wenn Freude geboren wird, dann wird das Evangelium ganz neu laufen können. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und ich möchte die Predigt abschließen, indem ich... Noch ein Stückchen weiterlese, was dann passiert im Gestapo-Gefängnis von Wilhelm Busch. Es geht weiter und dann geschah es in der Darmstädter Zelle, dass eines Tages die Tür aufging, ein Wächter kam herein, ein SS-Mann. Er zog die Tür hinter sich zu und ich dachte, er wollte mir was tun. Ich stellte den Hocker vor mich und dachte, ich wär mich. So wie wir sind, nicht? Da kam der alte Wilhelm Busch wieder zum Vorschein, trotz aller Entschlüsse zu leiden. Dann sagte der Wärter, Moment mal, ich tue Ihnen doch nichts. Zog aus seiner Tasche einen Ausschnitt aus einem Sonntagsblatt und sagte, mein Schwiegervater ist ein christlicher Mann und er liest das Sonntagsblatt. Da war eine Geschichte drin, Jesus im Zirkus Sarasani von Wilhelm Busch. Die hat mir so gut gefallen, da habe ich sie ausgeschnitten und trage sie jetzt immer bei mir. Ist die von Ihnen? Ja, sage ich. Die habe ich mal erzählt. Da hatte ich eine Beerdigung im Zirkus Sarasani. Ich musste eine Indianerin beerdigen. Alle möglichen Völkerschaften waren vertreten: Mauritanier, Amerikaner und so weiter. Die kannten doch alle meine Sprache nicht. Da ging mir auf, wenn es ein Wort gab, das alle verstehen würden, dann war es das Wort Jesus. So habe ich eine Rede gehalten in der immer das Wort Jesus vorkam. Und auf einmal wurde er still. Die Geschichte ist durch alle Länder der Erde gegangen. Es gab sie sogar in arabischer Schrift. Und ja, fragte der SS-Mann, ist sie von Ihnen? Ja, sage ich. Die ist von mir. Aber jetzt geht es nicht um die Frage Jesus im Zirkus Sarasani, sondern Jesus im Gefängnis der Staatspolizei in Darmstadt. Da müsste ich ja Tinte gesoffen haben, wenn ich Ihnen das abnehme. Ich sagte im Gegenteil, Sie haben Zindel gesoffen, wenn Sie mir nicht das abnehmen. Aber wenn wir darüber reden wollen, ich ersticke in dieser Zelle, lassen Sie uns im Gang reden. Da ist wenigstens ein Fenster, an dem man mal Luft kriegt. Ja, kommen Sie heraus. Und jetzt wird es spannend, nicht? Das ist, wenn das Erdbeben dann kommt. Zehn Minuten später hatte ich die ganze Belegschaft um mich her. Evangelisation für geheime Staatspolizisten. Unbeschreiblich sagte ich, ehe wir reden, müssen wir wissen, über was wir reden wollen, Leute. Es gibt zwei Weltanschauungen in der ganzen Welt, nur zwei, nämlich alle Weltanschauungen zusammen, die gibt es und das geoffene, geoffenbarte Evangelium, geben Sie mir Papier her und einen Bleistift. Ich ließ es mir geben und machte nun auf dem Papier einen Strich mittendurch und sagte, hier schreiben wir hin, alle Weltanschauungen. Und hier geoffenbartes Evangelium. Diese beiden unterscheiden sich in vier Punkten nacheinander. Entscheidend. In dem, was sie über Gott sagen, in dem, was sie über den Menschen sagen, in dem, was sie über die Erlösung sagen und was sie über die Hoffnung sagen. Ich erkläre, erstens, alle Weltanschauungen und Religionen nennen irgendetwas innerweltliches Gott. Sie sagen, mein Gott ist Gott. Das ist etwas innerweltliches. Der Spießbürger sagt, die Natur ist mein Gott. Andere sagen, die Tiefe des Daseins. Und da hört dann alles Reden auf. Was Gott ist, aber ist doch eindeutig klar. Ich kann sagen, er ist nicht oder er ist. Aber ich kann nichts in der Welt, wie es Gott nennen. Das ist doch Schwindel. So zum Beispiel, wenn Guido sagt, Gott ist Gefühl. Die Bibel dagegen sagt, Gott steht außerhalb der Welt, als ihr Schöpfer und Herr. Zweitens, die Weltanschauung und das Evangelium unterscheiden sich in dem, was sie über den Menschen sagen. Alle Weltanschauungen glauben, was der Mensch irgendwie gut ist. Der Idealismus sagt, der Mensch hat einen guten Kern. Sie sagen, der arische Mensch ist gut, der Kommunist ist, behauptet der, klassenlose Mensch. Da kommt eine Großmutter und sagt zu mir, mein Enkel, Herr Pastor, der klaut und verhaut seine Schwester, aber es ist ein guter Kern in ihm. Also alle Weltanschauungen sagen, der Mensch ist gut. Die geoffenbarte Wahrheit der Bibel aber sagt, der Mensch ist vor Gott böse und darum aufs allerhöchste erlösungsbedürftig. Und so geht er ja die nächsten Dinge durch und am Ende, und hier höre ich auf, während ich den SS-Leuten den Vortrag hielt, saß hinter der Zelltür gegenüber ein Freund und Amtsbruder vor mir. Davon wusste ich gar nichts. Aber später erzählt mir, ich sitze da so verzweifelt und auf einmal höre ich jemanden reden. Ja Mensch, denke ich, der Wilhelm Busch, was schreit er denn hier so? Mensch, der evangelisiert hier im Gestapo-Gefängnis. Da sei er auf die Knie gefallen und habe die ganze Zeit lang gebetet. Herr, gib ihm Vollmacht, tu die Herzen auf. Da habe ich gedacht, das ist die Kirche der Zukunft. Die Kirche im Gefängnis. Der eine legt Zeugnis ab und der andere hinter der Tür kniet und schreit zu Gott. Das ist die wahre Kirche, die eigentliche, die mit Jesus unterliegt und doch siegt. Ihr Lieben, die dämonische Welt ist so real wie nur was. Dein fieser Charakter ist so real wie nur was. Lobpreis zu Gott bringt Sieg. Und dafür möchte ich beten, dass wir eine sendende Gemeinde werden, die Gott alle Ehre gibt. Lass uns einen Moment still werden vor Gott und dann nehmen wir die restliche Zeit wie geplant. Herr Jesus, wir sind oft wie gefangen in unserer Denkstruktur, in unserem Kopf. Wir fühlen uns oft geschlagen und wir erleben Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Wir erleben sie manchmal hautnah. Hier könnte jeder von uns sicher Geschichten erzählen, du weißt, Herr. Aber ich bete für die Gemeinde hier. Und eigentlich stelle ich mich mitten darunter. Jesus, hey, ich möchte dir ganz neu meinen verbogenen Charakter geben. Erforsche mein Herz. Ich möchte nicht nur die Worte hören, sondern ich möchte in der Einfalt meines Herzens vor dir leben. Ich gebe dir meinen ganzen Schmutz, meinen ganzen Unglauben, mein ganzes Ach, du weißt. Und Herr Jesus, ich bete, dass mir wieder ganz neu bewusst wird, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Sondern, dass wir ganz neu die Waffe des Lobpreises nehmen, der Ehrbietung zu dir hin. Dass Sieg über den Feind geschlagen wird. Dass wir sehen, wie du streitest. Das Ketten sprengen, dass Menschen von Neuem geboren werden. Was du im Gestapo-Gefängnis, was du im Gefängnis in Philippi tun konntest, das kannst du heute in Berlin, das kannst du in unserem Volk tun. Ich möchte beten, dass du uns Gnade gibst als Gemeinde, dass wir unser Haupt ganz neu emporheben und warten, dass du kommst. Mitten in die Zelle hinein, unseres Herzens. Und wie der Freimut wächst. Komm her, Jesus, und begegne du uns. Amen.